Das erste ist ja. Schau her, was ist denn das? Ein Fernkreis. Hast du schon mal reingeschaut in der Fernkeisel? Entschuldigung. Ja. Echt wahr? Aber nicht im Teil Jäger oh, so Jetzt schaust du mal rein. der für dich ein bisschen stören? Wie heißt denn der Frosch genau? Frosch, Erlaub, Frosch. Könnte sein, sagen, ja. Wollte ich gerade sagen, aber es ja. könnte sein. Kann ich nicht definitiv sagen. Ja. Das ist auch so ein witzig, ja. Die Erwachsenen haben teilweise einen Einstieg, so eine Omnipotenzhaltung. Nur weil ich älter an Lebensjahren bin, muss ich alles besser wissen, dass sie vollkommen schwach sind. Und das fördert nicht die Beziehung zwischen Jüngeren und Älteren, weil man von Generationen reden. Unsere Gesellschaft verändert sich. Wir werden älter, leben länger, es werden weniger Kinder geboren. Lernen und Bildung bietet uns die Chance, das Generationenverhältnis neu zu denken. Statt Abgrenzung benötigen wir Solidarität. Bildung für Jung und Alt gemeinsam vergrößert den Handlungsspielraum für alle Mitglieder der Gesellschaft. In der Steiermark bietet das Katholische Bildungswerk Veranstaltungen an, die auf ein gemeinsames Lernen von Jung und Alt zugeschnitten sind. Also bei der Planung, und wir machen ja viele intergenerative Projekte, also ich glaube, wir haben mittlerweile 40 verschiedene, ist es ganz wesentlich zu schauen, was vor Ort gebraucht wird. Also wir fangen immer mit einer Fokusgruppe an vor Ort, wo wir versuchen, verschiedene Zielgruppen, Senioren, Jugendliche, Kinder, die dafür verantwortlich an einen Tisch zu holen und im Ort zu schauen, was könnte man machen. Also wir sagen nicht, was im machen sollen, sondern wir entwickeln die Produkte gemeinsam, damit ist die Bindung dann im Ort schon sehr, sehr stark da. Eine Generation, damit sind Menschen gleichen Alters gemeint. Generationen sind typischerweise die Großeltern, die Eltern und die Kinder. Eine Generation teilt Erfahrungen, Werte und Einstellungen miteinander. Die Älteren waren Kinder im zweiten Weltkrieg, die Jüngeren wachsen in einer digitalen Welt auf. Unterschiede polarisieren vor allem, wenn man wenig miteinander zu tun hat. Es muss einfach sehr viel stattfinden und es muss einfach diese Lust spürbar sein, dieser Spaß und dass ich das Gefühl habe, es bringt mir was. Ja? Dass sie einfach äh, die verschiedenen Generationen auch für sich das Gefühl haben, ja, ich gehe dort rein und habe das Gefühl, ich traue mich wieder was, ich, ich habe wieder was Neues gelernt, ich habe wieder eine neue Erfahrung gemacht und die kann ich gut in meinem Alltag gebrauchen und die bringt mir ein Stück weiter. Das Ziel ist, den Kontakt zu verbessern zwischen den Generationen, nicht nur in der Familie, sondern in der Gesellschaft überhaupt. In der Gesellschaft sind die Generationen oft sehr voneinander getrennt. Und das verbessert natürlich das gegenseitige Wissen, das Wissen voneinander. Und es verbessert auch den Kontakt miteinander. Sabine Persch, sie nennt sich die Waldbiene, führt die Kinder, Eltern und Großeltern zur Brunnerkreuzallee. Ratespiele finden bereits am Weg in den Wald statt. Was ist das für ein Käfer? Wer kennt Maiwipfelsaft? Wer erratet diesen Ruf? Im Wald lernt man sich kennen. Alle jausen und hören gespannt, was die Waldbiene erzählt. Wir sitzen jetzt im Wohnzimmer der Tiere. Das heißt, es kann da hinten sich ein Reh verstecken. Ein Großvater ist Jäger. Er spricht über die Aufgaben des Jägers im Wald. Stationen sind aufgebaut, ein Tiermemory, echte Losungen und Tierspuren bieten Lernen und Spaß für alle Generationen. Eichkatzel und Zecken schaffen es ganz spontan in den Lehrplan. Aber da hinten ist Eichkatzel, haben sie gesagt. Oh, oh, ist ja, ist Weiß irgendwer wie ein Zeckhaus schaut? Schaut einmal, den zeige ich euch jetzt. Der ist ganz flach. Und wenn du da schaust, man sieht ihn ja wirklich fast, man bewegt sich ganz langsam. Im intergenerationellen Lernen, so wie wir es heute in der, in der Bildungsarbeit, im lebenslangen Lernen ähm, ausdrücklich beachten und auch versuchen umzusetzen, da wird eben diese Zweiseitigkeit sehr betont dass also eben die Älteren von den Jüngeren und die Jüngeren von den Älteren lernen im Wechselprozess und dass sie manchmal auch gemeinsam von etwas Dritten lernen. Also, dass sie auch äh, über äh, Themen und über andere Dinge gemeinsam lernen, sich dabei auch beobachten und wahrnehmen und, wenn es gut moderiert wird, äh, dadurch auch wieder etwas voneinander lernen. Also sie lernen übereinander und sie lernen miteinander und sie lernen voneinander. Die ältere Generation, die werden wir nicht mehr ändern. Wir sind sozusagen die Jungen. Wir haben noch die Chance, uns zu verändern. Ich würde bitten, dass die jüngere Generation ein bisschen hinter die Dinge schaut. Es ist einfach auch wichtig, dass man respektiert, dass die Großeltern von einem jetzt zum Beispiel einfach anders aufgewachsen sind und auch anders erzogen wurden. Wir als Ultis können auch ein großes Stück weit von den Jungen lernen. Also weil ich glaube, ich glaube, auch ein 80-Jähriger kann noch lernen, mit einem Smartphone umzugehen. Typischerweise sind es die Älteren, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben. In den neuen Medien ist das jedoch genau umgekehrt. Hier beantworten die jungen Zivildiener des katholischen Bildungswerks die Fragen der Teilnehmerinnen. Also ich sehe schon, wenn wir alle so fotografieren, dann haben wir die Rückkamera. Also die da oben. Genau. Und wenn wir hier auf das Kamera wechseln-Symbol klicken, dann kriegen wir das quasi hin, dass wir uns selbst fotografieren. Gibt es da irgendwo so ein ganz simples Handbuch, wo diese Fremdworte alle mit einfachen Erklärungen erklärt werden, dass man sich das einfach um, immer wieder vorsagt? Also wir sind es schon gewohnt, würde ich mal sagen. Also wir, wir sehen da schon verschiedene Muster. Für Leute, die jeden die, die Tag damit arbeiten oder nicht arbeiten und spielen. Ähm, für die ist das eigentlich ganz selbstverständlich und das ist irgendwie alles nativ. Und für ältere Leute, Leute, die damit nicht aufgewachsen sind, da muss man das auf einer anderen Ebene erklären. Wir haben die jungen Trainer darauf geschult, mit den Senioren und Seniorinnen zu arbeiten und uns ist ganz wichtig, dass die Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vordergrund stehen. Wir sind eigentlich alle begeistert davon, wie geduldig sie sind und wie einfach sie das erklären, so dass wir es alle verstehen. Ich bin sowieso die Älteste von, von da und ich habe das eigentlich mitgemacht, weil überall steht www, keine Adresse und nichts. Es hat mir sehr viel Ansporn gegeben, weil wenn man allein zu Hause ist, dann ist es nicht so wichtig, weil es sind mir andere Dinge wichtiger, dass ich zum Beispiel unter Menschen komme, die Wohnung verlasse, aber das hat mich jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen aufgefrischt. Und das hat mir neue Impulse gegeben und jetzt werde ich wieder öfters und vermehrt mit dem Tablet arbeiten. Unverbindlich und ohne Druck können sich ältere Interessierte auch in einem Lerncafé über Internet und Co. austauschen. Wir haben in einer Pfarre, die speziell auch interkulturell ist, in dieser Pfarre, ein Lerncafé eingerichtet, wo Leute einerseits Tablets und PCs haben, wo sie tun können, sie können aber auch mit ihren Sachen kommen. Junge Trainer und Trainerinnen sind vor Ort und unterstützen die Älteren. Die können sich aber auch gegenseitig helfen. In einem Kochkurs im Eltern-Kind-Zentrum Süd zeigt die Ernährungsberaterin Doris Dreyer, wie Kräuter in der Küche eingesetzt werden. Mit Jung und Alt werden gemeinsam Rezepte ausprobiert, sogar Brötchen gebacken. Aufstriche und Nachspeisen mit Kräutern verfeinert. Wie gern ist dieser komische Würfel, der so steht. Und den brauchen wir in den Bäckerl. Den wir in den Bäckerl, weil die gern dafür sorgt, dass der Teig schön aufgeht und locker. Das ist auch der Sinn und Zweck der Sache. Ich sage zum Beispiel, wenn ich mit Kindern in der Schule arbeite, sie sind jetzt die Lehrerinnen und Lehrer von ihren Eltern. Also Sie können dann zu Hause erzählen, was eigentlich sich da so abspielt oder was drinnen ist in den Nahrungsmitteln oder in den Kräutern und wie schnell die Rezepte gehen. Dann können Sie das Ihren Eltern zeigen, mit ihnen einkaufen gehen und eben die Rezepte raussuchen. Die bekommen Sie ja immer mit, damit das einfach auch wirklich verankert wird und nachhaltig ist. Die Brötchen sind fertig, der Tisch wird gedeckt und es werden die Köstlichkeiten gemeinsam gegessen. Bei Tisch wird weiter darüber diskutiert, wo man die Wildkräuter am besten finden kann. Kochen ist natürlich etwas, was verbindet und Kochen ist jetzt wirklich auch in der jungen Generation wieder sehr, sehr in. Und wir haben auch schon Kochkurse gehabt, wo man zum Beispiel vegetarisch kochen von Jugendlichen mit äh, alten, wie mache ich einen Strudel zum Beispiel, äh, zusammenkommen. ist. Also das ist eine Methode, wo ich wirklich von ganz, ganz kleinen Kindern bis Jugendlichen alle Generationen mischen kann. Dieses gemeinsame Tun ist sicher eine ganz wesentliche Form vom intergenerationellen Lernen. Es ist schön, mit den Großmüttern zu kochen, melden die Jungen zurück. Sie beobachten die Älteren und tragen selbst etwas zum Gelingen der Speisen bei. Lernen passiert fast von selbst. Die Älteren erklären den Jüngeren, auf was beim Zubereiten der Speisen geachtet werden muss. Und das lassen wir jetzt aufgehen und dann schneiden wir das mit dem Messer ein. Die guten Düfte haben alle hungrig gemacht. Wiener Erdäpfelsuppe, Bruschetta, Hackbällchen mit pikanter Paprikasauce, Mini-Burger, Mini-Pizza, Landomelette. Alle lassen es sich schmecken. Ja, prinzipiell ist es einmal so, dass ich einmal meine Rolle als Referent oder Referentin einmal sehr gut einmal hinterfragen sollte. Das heißt, ich gehe dort nicht klassisch rein und sage, ich bin jetzt die Referentin und ich mache das jetzt von A nach B. Ich kann das vielleicht auch brauchen, weil wenn ich da ein, ein Publikum habe, das vielleicht sich noch nicht kennt, unsicher ist, brauche ich am Anfang ganz viel äh, Didaktik. Mit Handzeichen, wer kann das vorstellen? Und da brauche ich Methoden dahinter, dass ich sage, ich muss den Diskurs mal zum Rennen bringen. Und das heißt, da brauche ich vielleicht vorgefertigte Kärtchen, dass ich sage, da steht eine Frage drauf, über die sie sich unterhalten können. Ja? Weil ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich die zwei Generationen zusammentue, dass da automatisch ein Dialog entsteht. Liebe Partnerschaft, in dieser intergenerationellen Diskussion sprechen die Beteiligten ganz offen über diese Themen. Hier kommen Unterschiede zwischen den Generationen ans Tageslicht. Für die Jungen ist es ein Mögen auf den ersten Blick und ein immer an ihn denken eine Freundschaft, aus der Liebe wird. Sehe, man, sieht, man sieht den anderen überall. Man versteht sich einfach mehr als gut. Man fühlt sich immer körperlich anziehen. Man ist dann verliebt in mhm. Für die Älteren funktioniert eine Partnerschaft, wenn man auf den Partner eingeht. Eine Beziehung soll dauerhaft sein. Erwartungen haben da keinen Platz. Wenn du so bist, wie ich mir das erwarte von dir, dann liebe ich dich. und wenn das nicht mehr da ist, dann schlecht dich. Tiefen müssen gemeinsam ausgehalten werden. Die Jungen wollen einen Partner, der sich zum Teil auch anpasst. In der Diskussion hat auch das Thema gleichgeschlechtliche Liebe Platz. Oder Wenn ich unbedingt wollen würde, dass er etwas Neues ausprobiert, dann finde ich, gehört auch dazu, dass der Rabbi, wenn wir in einer Beziehung wären, sagen würde, ja, das mache ich oder ich probiere es. Trotz ihres Erfahrungsvorsprungs zu diesem Thema hören sich die Älteren alles geduldig an. Also wichtig ist auch, dass man nicht versucht, den anderen zu verändern. Also dass, er, dass man das Gefühl hat, ich darf so sein, wie ich bin. Ich präsentiere Omas Communication. Das Rezept für eine Generation Vater. Für den Aperitif, den Generationscocktail. Da die Zutaten sind. Eine Tasse alt. Eine Tasse Jung als Basisvertrauen, 200 Gramm Verständnis, 300 Gramm Kommunikation, dann Offenheit, 150 Gramm Liebe, ein Tropfen Herzblut zum Versüßen, Mut und Optimismus dazu, ein Teelöffel Zuneigung, ein halber Liter Emotion, tolerieren, was die anderen denken, ein Päckchen Achtung, eine Prise Verständnis, ein Becher Toleranz, ein Teelöffel Geduld, Wertschätzung und ein Schuss Zeit. Und auf keinen Fall hinzufügen darf man Klischee denken oder Unsicherheit. Weil das zerstört den ganzen Geschmack. Robin Hood, Robin Hood, unser Vorbild und die. Erziehung ohne Beziehung die ist nicht möglich in meinen Augen. Und gerade über das persönliche Gespräch, über einen Dialog kann man vielleicht das eine oder andere vermitteln. Muss musst aber auch aushalten als Älterer, dass es einen anderen Weg geht. Ne? Robin Hood ist echt bewundernswert. Der Märchenwiesenspaziergang in Hertelsgarten ist Robin Hood gewidmet. Mut und Hoffnung soll er allen Generationen bringen. Schauen so. Sie, und dann halten Sie mit drei Fingern die mhm. Sehne. Nur die Sehne. Einer oben, zwei unten. Mhm. Geschichten werden erzählt, Lieder gesungen. Danach trifft man sich bei den Stationen zum Kegeln, Dosenwerfen, Balancieren und Bogenschießen. Es geht darum, dass sich die Generationen besser kennenlernen und dass sie mehr voneinander erfahren. Und man kann das ein bisschen äh, vielleicht beschreiben, als würden sie gemeinsame Abenteuer bestreiten. Ja? Und das ist ganz egal, nachdem, ich schon vorher gesagt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Themen dazu und ich sage zum Beispiel, man beschreitet ein Abenteuer, man reist gemeinsam in ein Leseland zum Beispiel, ja, das heißt junge Helden treffen, äh, treffen alte Helden, also zum Beispiel Bibi Langstrumpf äh, trifft heutzutage einen Harry Potter. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch hier bin, Mensch, ich bin kein Wenn-Schon, auch kein denn sondern Wenn-Schon, wenn, schon, wenn schon, schon, Mensch, ich bin ein Lebe-Mensch, ein Liebe-Mensch, ich bin mir aber sowas von bewusst, dass es so einen Text nicht gäbe, wenn nicht ich hinschriebe, Mensch. In einem Workshop werden junge und ältere Schreibende zum Verfassen eigener Texte motiviert. Beim Poetry Slam, dem finalen Wettkampf, stellen sich die Dichterinnen und Dichter dem Publikum. Hier laufen alle Formen des intergenerationellen Lernens zusammen. Voneinander, miteinander und übereinander lernen passiert gleichzeitig in einem aufregenden Lernarrangement. Ja, äh, herzlich willkommen hier in der Brücke zum ersten intergenerativen Poetry Slam Österreichs. Ja, der Schiedsrichter bin ich nicht, der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter sind Sie, liebes Publikum, denn wir befinden uns bei einem Poetry Slam. Ein Poetry Slam ist ein... Dichter, Wettstreit um die Gunst des Publikums. Menschenrechte, Arbeitergesetze, Präsident, Bundeskanzler. Na Ja! na Ja! Für mich war es ganz ganz spannend, dass beim Beatrice eine ältere Dame aufhören hat wollen und eine jüngere, eine jugendliche sie dazu motiviert hat, das weiterzumachen. Ich mag auch so gern die Leute, ob's groß oder klein, ob's dick oder dünn, ob's reich oder arm. Ich finde, der Mensch hat einen Schatz in sich drin. Wenn ihr eine Vision haben könnt, wäre das, dass, ich, dass das eigentlich so selbstverständlich wäre, dass in Bildungsangeboten verschiedene Generationen zusammenkommen, dass ist es nicht künstlich zusammenführen muss. So. Also das wäre für mich eine, eine tolle Vision, die ich hätte. Ja. Und der Begriff heute aus dem Publikum ist äh, Müllibitschen. Ja, ein mir wohlbekannter Begriff, Müllibitschen. Ähm, es handelt sich um Folgendes. Ja. Äh, Mülltrennung gab es ja noch nicht immer, nicht wahr? Das ist ja ein, ein neues, sehr positives Phänomen unserer Zeit. Ich bin sehr dankbar für die heutige Mülltrennung. Früher gab es das nicht. Es gab das mülli äh, wo man einfach den Müll aus dem Fenster warf. <lacht> Gut, Erklärung für mülli -Beachen. Milchkanne. Oh. <lacht> eine Zahnspange, ein Zahnputzbehälter, eine Zahnpasta. Wenn ihr merkt, euer Gegenüber, merkt zum Beispiel, dass ihr stockt, ja, dann fragt er, und was ist da? Und dann geht der Fluss schon weiter. Tut es nicht lange überlegen, sondern tut es einfach auserzählen. Das intergenerationelle Impro-Theater hilft, den Teilnehmenden Stereotype aufzubrechen. Nach wenigen Impro-Proben lockern sich die Generationengrenzen. Und wenn es darum gegangen ist, dass man vielleicht der Tochter spielt, war automatisch eine Jüngere drinnen. Und nach der dritten, vierten Workshop plötzlich ist es nur mehr um den Impuls gegangen. Und es war diese Rolle, diese Stereotype-Rolle war weg. Es war völlig egal. Es hat auch der ältere Herr eine Jüngere Tochter spielen können oder einen jüngeren Sohn. Und genauso hat die Jüngere auch wenn älteren spielen können. Und ich denke mal, da hat sich dann viel im Kopf, im Kopf bewegt. Das ist die ganz große Herausforderung des intergenerationellen Lernens, dass wir jeden Menschen einer Generation irgendwie zuordnen und gleichzeitig aber als Ziel durch die Bildungsarbeit diese Vorurteile und Grenzen überwinden wollen. <lacht> <lacht> <lacht> Aber tatsächlich haben sich vier Teilnehmer, vier äh, Telefonteilnehmer, die nicht unbedingt nebeneinander wohnen Aha. mussten, äh, dieses Telefon geteilt. Wir haben ein großes Problem in der intergenerationellen Bildung. Wir haben die Zielgruppe, die kein Geld hat. Wir haben junge Menschen und wir haben alte Menschen. Und für uns ist es so, dass wir jetzt im letzten Bereich die Kunstprojekte angeschaut haben, für uns aber noch viele Felder gibt, wo man sagen, wir suchen intergenerationelle Plätze auf, wo Leute sowieso zusammen sind, wie Pfarren oder Gemeindezentren und schauen, was kann man dort machen. Und ich glaube, die Themen entwickeln sich von selber. Ich kann nicht jetzt sagen, welche Themen werden kommen. Wir müssen schauen, was die Leute brauchen. Schaut mal rein, Ich da ein, die Nein, schau. <lacht> das ist Ich Ich Ich Das